Das ist Dahlia. Es könnte auch Daniel, Lisa oder Ahmed sein. Egal. Jetzt ist es Dahlia. Vor zwei Wochen hat ihr Freund mit ihr Schluss gemacht. Einen Grund gab es nicht wirklich. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Sie versteht nicht, warum es für ihn so einfach ist und für sie selbst so schwer. Aber alles wird noch schlimmer, als sie sieht, dass er eine neue Freundin hat, Marina. Dahlia hatte nie was gegen Marina, aber das geht zu weit. Sie will sich rächen. Sie kommentiert, erfindet Geschichten und stalkt Marina. Sie schreibt sich in einen Rausch. Aber je mehr Dalia glaubt Kontrolle zu haben, desto mehr verliert sie die Kontrolle. Denn was du einmal ins Internet stellst, bleibt im Internet. Was du sendest, kannst du nicht zurückholen. Du weißt nicht, wer es sieht und wer es teilt. Du weißt nicht, wie die Personen reagieren. Und du weißt nicht, welche Konsequenzen es haben kann. Was Dahlia nicht weiß, aber du wissen solltest. Andere Leute online zu beschimpfen, zu beleidigen oder zu bedrohen, ist Cybermobbing. Und das ist strafbar. Marina wehrt sich. Sie hat Screenshots gemacht, sie hat mit anderen darüber gesprochen und sie hat es bei der Polizei gemeldet. Und das kommt jetzt alles zurück zu Dahlia. Ist es das echt wert? Und Trauer sind schlechte Ratgeber. Also, überlege immer zweimal, bevor du etwas verschickst, und merke dir, was du online machst, hat auch offline Auswirkungen.